Dieses Lied möchte ein bisschen zusammenfassen, was, worauf wir hinausarbeiten sollten. Wir haben jetzt sowohl im Infogiganten als auch im Vorfeld mitgekriegt, wie ein Raub stattfindet. Wir haben von der Umverteilung, von fleißig nach reich gehört. Wir haben so viele Dinge schon gehört über Geld. Jetzt, wie das Geld hergestellt wird und all diese Dinge, man kann eigentlich nur von einem größten Raubzug aller Zeiten sprechen, wenn man das Geld versteht. Und darum habe ich schon vor Jahren dieses Lied geschrieben, Gebt es zurück, um klarzustellen, hier sind Räuber am Werk, die unser ganzes Volksvermögen plündern und immer wieder so weitermachen, die die Gelder verspekulieren und wir können ihre Spielschulden bezahlen. Es sind einfach unglaubliche Dinge. Ich wollte das in einem Lied festhalten, um diese, diesen Ruf, in den Völkern zu verankern, denn das Lied geht auf die Botschaft hinaus, gebt es zurück, was ihr dem Volk gestohlen habt, gebt Seen, Länder und Wiesen, all die Devisen, alles zurück, mit allem, was ihr äh, eure Reichtümer erschlichen habt, mit Luft, Geld aus reiner Luft, weil das ein Riechen Diebesgut ist, hallo zusammen, da ist meine Unterstützung wieder, ja. Darauf will das Lied uns sensibilisieren, dass das eines Tages zurückgegeben werden muss und das Sache des Volkes, das einzufordern, denn das Volk wurde bestohlen. Ich stelle noch mal kurz vor: da hinten meine Familie, für die es nicht wissen. Ich denke, alle wissen das. Wir haben elf Kinder, die Annie und ich. Wo ist die Annie? Wink auch mal. Sie ist so klein, man sieht sie nie. Man denkt immer, das ist eine Tochter von mir. Das Mädchen ist meine Frau seit 35 Jahren jetzt, dann dieses Jahr. Müssen wir noch feiern übrigens. <lacht> Gut, und dann unser Tanzteam. Herzlichen Dank, dass ihr wieder da seid. Büderband schon erwähnt. Dann würde ich sagen: Go! gern mal Geld verleiht, das voilà, so hau ruck, aus Farbe und Papier entsteht, dass ich mir selbst bedruck. Auch ich trieb dann gern Zinsen ein für mein verdientes Geld und kaufte mir aus dem Erlös legal die ganze Welt. Auch ich hätte gern, falls man mir rät, eine auch Staatsgewalt, die Macht vollbeugt dank Militär der Trotz von jung und Alt. Dann könnte auch ich mit meinem Geld politisch rinken alle Welt. Regieren würde ich dann ganz allein und all die Seelen Mein. Doch gibt's da so eine Macht in mir, die das für nichtig hält. Die jede Zinslist ist Politik, Zum Werk von Räuben zählt. Sollt den nicht drohen mit dem Schwert, der pocht auf Geld mit Gegenwert. Nein, bevor ich den zu Unrecht drück, Geb was garnet ich zurück. Was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nichts ist, denn jeder Gegenwert fehlt. Nun geht es zurück, geht alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Die Sachen gekauft, mit Geld nur aus Luft Die Sachwerte gibt dem Volke zurück Bis ja. lückenlos hin zum <lacht> letzten Stück Es ist nur die Zeit, in der jeder Schluft Die Sachen gekauft, mit Geld nur <lacht> aus Luft Die Sachwerte gibt dem Volke zurück Ja, Bis lückenlos hin zum, <lacht> letzten <lacht> <Stück>. <lacht> zum letzten Stück <lacht> Geht zurück, um schätze und, Schatten. und Schatten. <lacht> Geht zurück, sehe Länder und Wiesen. Rabgut und Fließ, falsch gilt Her mit Ressourcen Prächtens und Rechten zu wohnen. Stopp allen teuflischen Spekulationen. Auch die ich muss mit dem Geld patentieren. Man darf die Namen nicht für sich reservieren. Nein, das Wort Essen, auch die pharmakologischen Interessen. An das Volk wird gebunden das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt. An das Volk wird gebunden das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt.